Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2. Äh, bevor wir loslegen hier richtig mit der Story, Zeit und Schicksal, habe ich gerade gesehen, dass ich hier Schiffbruch und Basis Spectre nochmal spielen kann, indem ich hier rüber gehe. Probieren wir das einfach mal aus. Äh, und ich weiß, die Qualität meiner Webcam ist nicht mehr ganz up to date. Das kennen wir sogar schon. Äh, ich hole mir eine neue. Ich habe gemerkt, das ist ein bisschen ein älteres Modell. Ja. Ich glaube, die Logitech Bison oder so. Nee, Bison ist, glaube ich, die in dem, dem Laptop drin ist. Hier ist Inge Logitech. Und ja, die ist ein bisschen älter schon. Ja, okay. Wir probieren wirklich mal einfach durchzuspielen. L2 war 10, das weiß ich noch. Und wir gucken mal wie gut das kommt. 2025 in Nordindien. Ich muss nur noch mal gucken, wie ich in die Menüs komme und so. Die Select ist das Target-Menü. Ähm. Aber was sind meine drei Base, die ich beschützen muss? Also die bleiben da oben, das ist okay. Die gehen dahin, das ist glaube ich auch gut. Passt. Wo sind die? Die sollen da oben unterstützen, ja, das finde ich auch okay. Und der hier darf hier bleiben. Und ich übernehme die Kontrolle von denen. So. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ah, fuck. L2 halten, alle befehligen. Ach, scheiße. Cool, danke. Ich will euch wirklich hier drüben haben, Jungs. Ich klatsche die hier hinkommen. Und die Granaten, also die Scherf-Typen dürfen hier hin. So. Da waren Feinde. Die betonen da waren. Cool, also ich gehe zu meiner Einheit, der Rest wird schon erledigt. Ich glaube, ich kann ja einfach... Nein, kann ich nicht. Okay. Ah, gedrückt halten, um die Einheit zu wechseln. Boah, hält das Ding viel aus. Ich brauche hier vielleicht den schweren. Ich brauche alle hier anscheinend. Ich wechsle mal in den großen, dicken. Die gehören zu uns. Muss ich alle drei beschützen können, weil dann habe ich ein Problem. ich hatte da kommen truppen scheiße unsere einheiten die sind schon fast weg ich gehe noch mal rüber Hinter mir ist noch einer. Da oben ist irgendeiner. Okay, der war rechts hin. Okay, die Mission ist echt... ...echt schwer, muss ich zugeben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte wirklich erwartet, dass es ein bisschen einfacher ist, ehrlich gesagt. Fuck. Irgendwo ist noch einer, aber ich glaube, da ist entweder hier drin oder unter mir. Aber oh, ja, Gott. Na toll, jetzt bin ich weg. Habe ich auto -Aim an? Bitte nicht. Ja, gut. Okay. Ja, Punkt C wird gerade angegriffen, schon lange. Ich würde den eigentlich gerne verteidigen. Aber ich weiß nicht mal, ob ich da rechts... Ich weiß nicht mal, wo ich dahin komme. Da geht's raus. Ich gehe mal kurz in die Map. Ich würde gern dann jetzt alle auf B. Vielleicht sollte ich die einfach laufen lassen. Ich habe das Gefühl, meine Truppen sind besser, wenn ich nicht mitspiele. Ah ne, alter ah, kommt der Support rein. Cool. Als ob. Äh, jetzt ist die Frage, ich behalte die Waffe und lege dafür hier, weil den Raketenwerfer werden wir sicher noch irgendwie. Oder ein Granatwerfer, ich weiß nicht. Die SMAW können auch ein Granatenwerfer sein. Äh, ich würde gerne eine Einheit, gerne... Das ist sogar noch geblinkt. Noch, nope. sieht nicht so aus. Gehen wir wieder zurück zum einen. Jedoch, C wird angegriffen. Ich bleibe mal in der Sicht. Ich, ich genieße es gerade, die Taktik hier ein bisschen so. Simpel zu halten. ich habe das Gefühl, ich mache mehr kaputt, wenn ich mitspiele. Übernehmen die mal noch kurz und drehe mich 180 Grad. Hilf hier mal ein bisschen mit, aber ich habe das Gefühl, die Einheiten machen das super alleine da. Ist C noch unter Beschuss? Nope, aber jetzt müssen die hier hin. Achso, mein Geschützter ist kaputt schon, deswegen. Das ist ein Roboter, ne? Jawohl. Ach cool, ich habe noch zwei Typen, die da unten leben. Da links ist einer. Das ich gesehen auf der Minimap. sich sich gleich wieder. Okay, wir haben neue Kumpel bekommen da. Da drüben ist noch irgendwo einer registriert. Ich glaube, da kommen das dann gleich da hoch. Alter, das ist schon okay. Ich muss, das ist schon heftig. Ich hätte nicht erwartet, dass es so heftig wird. Das Problem ist am, an diesem Geschütz braucht ihm eine Zeit, bis sie wieder loslegt mit schießen. Und es hat nicht mehr viel Leben, so wie es aussieht bei mir. Ich verteidige glaube ich einfach eine Base. Ich glaube, das ist es einfach, wenn ich nur eine Base halten will. Ich bin tot. Aber du auch. Die Granate geht gleich. Ach nee, oh wow. Ähm, nur bringt mir das jetzt gar nichts mehr, da ich nicht mehr darüber sehe. Wo ist denn die? Die ist da drin. So. Ja, ich schnapp mir mal den hier. Muss nachladen. Wenn diese Krankheit mit nachladen. Das ist einfach eine Pistole, die er hat. Bestätigt. Ah, Pistolen-MG. Cool. Ähm, ja, wir verteidigen nur noch diesen PC hier. Klingt für mich akzeptabel. Zu zweit vor allem. Ähm, weil... Mein Geschütz kann ich nicht bewegen. Ich mag ist halb Oben hinten mir kommt einer runter, das habe ich auf dem Bildschirm. Ah, da oben wäre noch ein Geschütz gewesen von mir. Scheiße. Oder gehört das zu mir? Ja, das gehört zu mir. Ich nehme lieber das in Kontrolle. Ach so, nee, dann gehört die Einheit nicht mehr dazu, ne? euch bitte hier hinbewegen. steht einfach da draußen. Hinter mir schießt einer auf mich. Okay, wir haben noch eine Minute. Das ist mal so im Prinzip machbar, die Minute. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wobei, das sieht jetzt nicht so gut aus. Direkt doch. Okay, jetzt bin ich überhitzt. So, da unten war noch etwas. Oder einer. Ich trinke nach. Ich hab, ich bin zweimal gestorben. Ich zwar eine, es ist zwar eine neue Runde, aber ich habe schon meinen mein, mein, mein Cola bereit. Jawohl, alle Einheiten hier hin, bitte. Sofort. Alle. Ach, das ist ja gar noch nicht fertig. Das ist nicht einfach nur ein Überleb-10-Minuten, sondern man muss wirklich alle töten dann. Kann ich... Ne, warte mal. Achso, der rennt jetzt davon. Okay. Ach cool, ich wollte... Ich wollte jetzt gerade wechseln, nochmal einen Soldat rein, um den Rest zu jagen, aber anscheinend hat sich das erledigt. Wir haben einen Punkt verteidigt von vier. Nicht mein Problem. Äh ja, ich bin zweimal gestorben, glaube ich. Boah. Joa. Cooler halt, ne? Cool, haben wir das erledigt. Dann gibt es noch eine zweite Mission, die ich da machen muss. Ich mache die jetzt einfach mal noch mal kurz, bevor wir in die Story gehen, weil wir haben sie ja gerade schon. Finde ich eigentlich cool, dass sie da noch so ein Alternativding drin haben. Aber irgendwie check ich es nicht ganz. Ich wusste, dass ich mich auf sie verlassen kann. Achso, da steht jetzt Iran immer noch in Gefahr und ich glaube Iran ist dann... Doch, jetzt habe ich das richtig gedrückt. Ah ne. Nicaragua, Singapur, habe ich da was verpasst? Damit spielen wir mit Mason. Also wenn wir Mason spielen, ist wahrscheinlich die Hauptstory gemeint. Und hier sieht jetzt einfach alles wie Eingriffstrupps, das heißt... Wir gehen nach Singapur. Der Frachter ist wieder voll mit hyperschall -Raketen. Mach 7 fähig. Mit nur einem Angriff könnten sie alle unsere Flugzeugträger ausschalten. Auch die Obama. Die Raketen werden an diese Zerstörer geliefert. Sie sind durch ihre Nanoröhren für unsere Satelliten unsichtbar. Deshalb musste Harper diese Aufnahmen auf die altmodische Art bekommen. Die SDC will diese Raketen gegen den Iran einsetzen. Ganz recht, Männer. Iran. Wir haben schon genug Probleme, ohne dass die SDC sich mit Persien anfreundet. Die primäre Verteidigung des Keppel Terminals ist eine einzelne zentrale Dongfeng Rakete. Sie bekommen spezielle Sprengladungen. Die Hochleistungsmikrowellen werden das Lenksystem der Rakete stören. Die Randbereiche östlich und westlich sind von Lasern gesäumt, strahlen, die jede Kurzstreckenrakete ausschalten können. Wir brauchen sie, um den Frachter zu eliminieren. Die tragbaren Hack-Module programmieren ihre Zielsysteme um, damit sie im eigenen Saft schmoren. Wenn Ihre Verteidigung ausgeschaltet ist, rufen Sie Kraken für einen Luftangriff auf den Frachter. Ja, alles klar, ne? Machen wir das auch noch kurz. Mal schauen, was mich da erwartet. Ich habe keine Ahnung, wie, das, wie diese Mission aussieht. Echt gesagt. Der Witz ist, hier sieht die Kamera gut aus, wenn ich es danach rausrenne. Dann nicht mehr so gut, leider. Irgendwie. Ja, es ist halt ein bisschen Zeit. Auch die Elgato ist nicht mehr die neueste, ich weiß das, aber für PS4 reicht es noch. Vielleicht hole ich mir mal irgendwann eine neue, das gibt die... Also ich habe noch nicht mal die... Die, die, die, die... Dieses komische, ich habe noch so eine schöne Runde. Die 27, glaube ich. Ich muss mal gucken. Capital Terminal Hafen, Singapur, JSOC. Also JCOC. Und wir legen los. Auf dem Schiff. Aber das ist schon wieder das gleiche wie vorhin, oder? Ja, also es ist wieder dasselbe wie vorhin, aber ich muss jetzt innerhalb dieser Zeit... Punkte verteilen. Achso, ich muss die sichern. Äh, dann gehen wir mal alle hier hin. Ich habe nun einen Trupp. Aber wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich allen meine Einheiten steuern. Und wir müssen diese Punkte, ach so wir müssen da was hinsetzen. Und somit gehört er uns. Und das machen wir jetzt mit allen drei Punkten. Ne? Ich muss die mit mir ziehen, das heißt ich scoute und hole die dann. Wacht, komm. Okay, ich sehe jetzt das Problem an dieser Mission. Okay, ich muss kurz warten, bis der ganz mir gehört, wahrscheinlich. Zum so ein Capture the Flag vielleicht. Okay, ja genau. Ich muss die wirklich so verteidigen, alles klar. Cool, Leute, dankeschön. Gehen wir zentral. Ja, dieser Laster gehört tatsächlich zu uns. Gehen wir rein, Leute. Ich warte mal kurz, bis die kommen. Ich habe einen Roboter. Ach geil, ich habe eine Drohne. Ist ja voll süß. Okay, die ist mühsam zu steuern, müssen wir selber fahren. Ich übernehme lieber einen Soldaten. Ich mache den Netz Netzwerk-Eindringling klar. Und schieß den dann Bein anscheinend. Sind das jetzt MG-Typen? Ich gehe mal gucken. Jawohl, die haben eine bessere. Ich nehme die wieder mit. Oh ja, die Waffe. Oh, die gefällt mir. Okay, Leute. Alle hierher, bitte. So ungefähr mal. Und dann legen wir los. Wir stürmen hier rüber. Kann der Roboter überhaupt hier rauf? muss hier um die Ecke sein. Das heißt alle hierher. Hallo. Hi. Gutes Versteck, aber muss ich zugeben. Ah Granate, waren wir hier. Ich habe nur noch eine Granate. natürlich ich können hier Einheiten eingesetzt werden. Hallo. Aber wir haben echt viele Gegner. Ich gehe das einfach mal platzieren und dann ist Verteidigung fertig. Deswegen ist Iran immer noch in Gefahr, weil wir damit Iran retten. Jetzt habe ich es gecheckt. Alles klar. So, das braucht jetzt aber nicht so lange. Das heißt, ich denke mal nicht, dass die Mission 10 Minuten geht. Ich dachte, die über uns haben immer so einen Mark, aber der ist irgendwie... Da oben ist einer. Irgendwie ist das ein bisschen sehr äh, rumgereicht. Da muss noch ein Feind. Irgendwas von der Kastenwand oder so. Ah ja, hier. Cool. Hey, ich hab den... O ah, den kaputt gemacht. <lacht> Können bitte alle Einheiten hierher kommen? Alle. <lacht> oh was, ich haben sogar so einen fetten Panzer jetzt. Okay, oh. Verbündete Ich habe keine Freunde mehr hier natürlich. Nein Drohne, du bist kacke. Habe ich es geschafft? Ja. Am in zum Hank, abgeschlossen. Wird angegriffen. Drücken Sie vier zum Anfordern eines Luftschlags. Und Nein, da muss ich. Okay, das war cool. Treffer bestätigt. Schiff versenkt. Mission erfolgreich. Der Konvoi hat den Treffpunkt erreicht. Alle Einheiten, Bereich für vitol Abflug sichern. So, ich habe ganz kurz das geholt, weil meine Nase zu war. Ich lege meinen Controller. So, ja gut, so haben wir mal eben schnell zwei Missionen gemacht noch nebenbei. Und zwei Erfolge, glaube ich, gekriegt dafür sogar. Ich glaube, die erste hat auch schon eingegeben. Finde ich eigentlich cool, dass sie das so machen, dass man eben nicht nur die Main-Story hat, sondern Nebenmissionen. Gut, und jetzt sollte aber nur noch die Main-Mission offen sein. Ah, das ist sicher noch Story. Gut gemacht, Messen. Cool. Ich melde mich wieder ein für einen kurzen Moment wahrscheinlich, weil dann die Story weitergeht. Genau, und jetzt gehen wir, sichern Sie Raul, Raul Menenden, Menendez, Nicaragua 1986. Also wir gehen von 2025 zurück in die Vergangenheit. Und ich lasse die Waffe, glaube ich, oder ich gucke mal kurz, was die Galil ist. Hier, Fall ist einfach wieder zehnmal besser. Achso, Schalldämpfer ist einfach, damit es still ist. Wäre je nachdem auch noch cool. Ähm das a visier rein und eine Magazinerweiterung. Schnelleres Nachladen oder mehr Munition. Schnelleres Nachladen. Für Scharfschütze, klar, kein Problem. Schaden ist besser. wir noch nachladen? Ich eh immer nach, bevor ich fertig bin. Laufen Sie schneller, werden Sie durch die Zielvorrichtung blicken. Passt. Gut, also Mission. Was hat so lange gedauert? Der Boss ist also wieder da. Hol dir diesen Penner Menendez. Er macht ein Dad für alles verantwortlich. Und oben dran Jetzt ist er hinter dir her. Ich denke, Menendez ist am Ende. Ich sehe immer diese Blitze. Die Nacht, als mein Vater starb, ich war noch ein Kind. Warum jetzt? Ach, Scheiße. Hab dich nicht hart genug geschlagen. Okay, von Wutz haben wir alle Teile. Setzen wir sie zusammen. Menendez war in Nicaragua. Die Info kam von Kravchenko. Er wurde uns vom Narbengesicht persönlich auf dem Silbertablett serviert. Manuel. Einer von vielen Vorteilen, Präsident von Panama zu sein, ist, dass man die Armee als Privatpolizei hat. Also die CIA in ihrer unglaublichen Weisheit unterschreibt einen Deal und das Weiße Haus schreibt einen Scheck über eine Million und jeder macht seinen Freudentanz. Und ab geht's in den Dschungel. Das in Nicaragua war ein Unfall. Wir zielen nicht auf Zivilisten. Die Infos wurden bestätigt. Es ist Raul Menendez. Ich wusste, er würde hier sein. Sind die Männer bereit? Sobald ich den Befehl gebe, dann los. Wahnsinn. Trädeln wir nicht um, Jungs. Räuchern wir ihn aus. Das ist nicht die Mission, Wutz. Er bleibt am Leben. Das ist doch der Funke. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir que no me moleste? ¡Qué carajo! Si tocas a mi hermana, te lo juro que te mato. ¡Josepina! Ich sagte, aufwachen! Los Agaron, Singh, Kelovieran? Ja, vier Männer mussten ihn bändigen. Keine Zeugen. Ich habe ihr Leben vor der Hand der Amerikaner gerettet. Ein Dankeschön. Sorry, das ging mir jetzt etwas zu schnell in die Action rein. Ich war gerade so, wow, what the fuck, was geht ab? Okay, wir müssen unsere Schwester retten, das ist klar. Oder seine Schwester. Ich kann nicht mal crouchen, ich kann keine Waffen mitnehmen. Der Typ ist echt krank unterwegs. So. Alter, wieder rennt, das geht ja voll ab. Fick dich. Ja, kann ja nicht sein, dass die einfach so äh, Zivilisten... Haben. Ich weiß nicht, wer das genau ist. Ich glaube, er ist nicht gut. Aber das kann nicht sein, dass die einfach so die Zivilisten rausholen. Nix dafür. Ach schon, dass der Typ seine Schwester einfach so äh, gegen den Schrank geschlagen hat. Irgendwie war das voll verdient, was mit dem passiert ist, muss ich zugeben. Nein, du triffst mich nicht. Exakt. Aber es wird natürlich immer von Notwehr geredet, wenn es so weit ist, ne? Ich weiß nicht, ob Wurz zum Beispiel äh, das wusste. Oh, das Kind hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Ich sehe keine Muni, nix. Ich habe keine Ahnung, was ich habe. Ich weiß nur, dass ich hier besser dran bin. Bis unten durch habe ich das Gefühl. Oder so empfinde ich zumindest gerade. Ja. So. Muss ich überhaupt nachladen? Ich habe keine Ahnung. Alter. Da ja, glaube ich jetzt wieder keine Waffe dabei. Für war es auch. Wenn ich alle von Hand umbringen kann, das ist viel, äh, das viel befriedigender. Jetzt brauche ich zuerst mal Leben. Okay, ich bin wieder auf meiner Shotgun und meiner AK. Das ist, glaube ich, eine AK mit Magazinerweiterung, wenn ich das richtig gelesen habe. Voll. Vielleicht genau die Waffe, die ich mir eingestellt habe. Weiß nicht. Äh, ich lasse noch ein bisschen laufen. Ich gucke, dass die Folgen nicht wirklich nur eine halbe Stunde gehen. Finde ich das angenehm, wenn es länger geht. Wobei, allzu lang will ich es auch nicht mehr machen. Pferde tun mir nichts, ich schieße sie nicht ab. Im Gegenteil, eigentlich würde ich die gerne sogar noch befreien. Aber die schaffen das schon selbst. Nein, hör auf mit deinem Rage-Mode. Also, ehrlich, Dude. So. Ich Will dir eine Folge lösen. Ich mach das nachher, ich beende jetzt hier die Folge zeitlich. Mann des Volkes, wahrscheinlich, wenn ich alle gerettet habe, vielleicht. Ich bin einfach cool. <lacht> Gut, also, ich muss trotzdem beenden, ich bin über eine halbe Stunde. Ich denke, eine halbe Stunde ist eine gute Folgenzeit. Danke fürs Zuschauen. Wir haben jetzt halt einfach andere Missionen gemacht, aber die sind ja genauso cool gewesen, finde ich. Ich bin nicht allzu gut in diesem taktisch gewesen im ersten, aber das war okay. Ich habe einen Punkt habe ich verteidigt, das reicht. Ja, wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Adrian, alles Puppen Zucker. Mein Name ist Adrian, alles Puppen Zucker. Cheerio!